Du siehst aber eben, wenn das Risiko hast, du in jeder einzelnen Aktie ist es Risiko. Aber die Erfahrung zeigt, dass, wenn du genug breit in diesem Sinne investierst, sich das Risiko ausgleicht. Also, es ist eigentlich so, wie wenn du. Ähm, es, es, ist eigentlich, es ist eigentlich nicht nur die Erfahrung, es ist auch die Logik. Also, wenn du wenn du, es, wenn du, es, wenn du mehrere. Also stell dir vor, du hast eine Fußballmannschaft mit mit 20 Spielern oder? dann ist es wahrscheinlicher, dass elf hast, wo könnt als wenn du nur 11 hast, oder? Also, Weil die nicht alle gleichzeitig krank wären, russen sie fliegen mit dem gleichen Flugzeug und stürzen ab es gibt schon Situationen oder, wo man muss aufpassen und das gilt halt auch bei Aktien. Also, äh, man kann zum hätte äh, zum Beispiel können 10, 20 Aktien kaufen in Griechenland und dann ist das ganze Land ist zerstört worden wirtschaftlich. Und dann hat man alles am gleichen Ort, in Firmen, die vieles miteinander zu tun wo die sich gegenseitig auch Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Und das ist dann wieder ein Risiko, weil sie voneinander ab. Wir haben das jetzt in der Schweiz nie erlebt. Wir haben eine sehr stabile Wirtschaft. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wir ein Klumpenrisiko haben. Also wenn unsere Grossbanken ein Problem haben, dann hängen vermutlich viele andere Firmen daran. Und wenn man nur in der Schweiz investiert ist, dann hat man wieder hat man das Risiko auf jeden Fall nicht eliminiert.